Nachdem nun im letzten Video ein BigBlueButton Meeting erstellt wurde, möchte ich jetzt daran teilnehmen. Dazu wähle ich im Moodle Kurs mein Testmeeting aus und klicke anschließend auf teilnehmen. Es öffnet sich ein neues Fenster mit dem BigBlueButton Meeting und ich werde als erstes gefragt, ob ich denn mit Mikrofon teilnehmen möchte oder nur zuhören. Da ich jetzt die Konferenzveranstalterin bin, möchte ich natürlich mit Mikrofon teilnehmen. Der Browser fragt mich dann, ob ich einen Zugriff auf das Mikrofon geben möchte und ich erlaube dies. Am Anfang findet dann ein Echo-Test statt, in dem ich meine eigene Stimme hören kann. Deswegen will ich Ja. Wenn Sie nun dem Meeting beitreten, hören Sie zunächst eine Stimme, die Ihnen sagt, dass Sie die einzige Person in dem Meeting sind, falls das der Fall ist. Lassen Sie sich davon nicht verwirren. Okay, ich würde nun nach und nach die einzelnen Buttonleisten erklären. Zunächst einmal zum Feld hier groß in der Mitte. Das ist der Willkommen-Bildschirm und gleichzeitig die Präsentation. Damit die uns jetzt nicht zu sehr ablenkt, werde ich sie minimieren über diese rechte, obere Ecke, in der dann Präsentation verbergen, aufploppt. Genau, mit einem Klick ist es weg. Ich fange nun mit der Erklärung auf der linken Seitenleiste an. Hier steht Nachrichten und öffentlicher Chat. Dieser ist gerade ausgewählt. Deswegen ist hier die Seitenleiste... Mit öffentlicher Chat offen. Unten können Sie eine Nachricht eingeben und diese absenden. Ich schreibe jetzt einmal Hallo und schicke das ab und das ist jetzt für alle im Meeting Teilnehmenden sichtbar. Möchten Sie den Chat schließen, so können Sie das einfach, indem Sie auf öffentlicher Chat klicken. Direkt darunter befinden sich die Notizen. Hier kann man auf geteilte Notiz klicken und es öffnet sich wieder ein kleines Seitenfenster. In diesem können alle Meeting Teilnehmenden gemeinsam Notizen erstellen. Interessant ist auch, dass diese am Ende heruntergeladen werden können, über diese zwei kleinen Pfeile an der rechten Seitenleiste. Genau, mit einem Klick können Sie hier das Dateiformat auswählen, das Sie herunterladen wollen. Ich schließe jetzt auch die geteilten Notizen wieder. So, als nächstes kommen die TeilnehmerInnen. An dieser Stelle möchte ich Ihnen gerne etwas zum Rollenmanagement im BigBlueButton erzählen. Es gibt die Zuschauer, den Präsentator und die Moderatoren. Die Zuschauer können ganz normal am Meeting teilnehmen, zuhören, sich selbst zu Wort äußern, ihre Kamera einschalten, im öffentlichen Chat schreiben oder auch an den geteilten Notizen mitarbeiten. Wenn Zuschauer eine Präsentation zeigen möchten, müssen sie vom Moderator die Rechte bekommen, Präsentator zu sein. Das bedeutet, nur die Person, die aktuell Präsentator ist, kann seinen Bildschirm teilen oder auch eine Folie hochladen und diese für alle sichtbar machen. Moderatoren haben eigentlich alle Rechte. Das heißt, Sie können andere Teilnehmende stumm schalten, sie aus dem Meeting entfernen, den bestimmen, wer Präsentator ist und auch noch viel weiteres, was wir später erklären werden. Nun sind zwei Teilnehmende im aktuellen Meeting. Schauen wir uns nun die Teilnehmerleiste an. Hier sehen Sie zunächst mich und dann Max Mustermann, ein Zuschauer. Ich habe die Präsentationsrechte, das bedeutet dieses kleine blaue Icon oben links. Außerdem bin ich stumm geschaltet, das bedeutet das rote Mikrofon. Max Mustermann hat ein grünes Kopfhörersymbol. das bedeutet, dass er der Konferenz beigetreten ist, indem er nur zuhören möchte. Wenn Sie nun auf sich selber klicken, können Sie hier einen Status setzen. Das ist gerade interessant, wenn Sie Teilnehmende sind und ein Feedback an den Dozenten geben möchten. So können Sie zeigen, dass Sie die Hand heben möchten, um etwas zu sagen oder auch applaudieren, falls Ihnen etwas gefällt. Wenn Sie etwas ausgewählt haben, wie beispielsweise Handheben, können Sie dies rückgängig machen, indem Sie wieder auf Ihren Namen klicken und Status zurücksetzen auswählen. Wenn Sie sich selber nicht mehr stumm geschaltet haben wollen, sondern Ihr Mikrofon einschalten, können Sie das entweder, indem Sie auf den Namen klicken und Stummschaltung aufheben auswählen, oder aber, indem Sie auf der unteren Buttonleiste ganz links das Mikrofon auswählen und dort draufklicken, also das Freischalten. Gehen wir nun zurück in die Teilnehmerleiste. Hier befindet sich Max Mustermann, ein Zuschauer. Wenn ich ihn auswähle, kann ich einen privaten Chat mit ihm starten, ihm die Präsentatorrechte geben oder auch ihn zum Moderator befördern. Des Weiteren kann ich ihn auch aus dem Meeting entfernen. Dies können Sie dann mit allen Teilnehmenden, die Sie in dieser Liste sehen. Schauen wir uns nun die Symbole in der unteren Leiste an. Hier sehen Sie zunächst ein Plus. Dahinter verstecken sich die Aktionen Umfrage starten, Präsentation hochladen oder externes Video teilen. Als nächstes Symbol sehen Sie das Mikrofon. Dieses können Sie hier ein- oder ausschalten. Das Hörersymbol bedeutet nicht wie sonst, dass Sie das Meeting verlassen, sondern nur, dass Sie das Audio beenden. Das heißt, Sie sind noch in dem Meeting drin, können jedoch nichts mehr hören. Über das Webcam-Symbol können Sie nun Ihre Kamera einschalten. Wenn Sie darauf klicken, öffnet sich zunächst ein neues Fenster, in dem Sie die Kamera auswählen können und auch auswählen können, in welcher Qualität die Kamera übertragen werden soll. Über Freigabe starten ist die Kamera dann für alle sichtbar. Wenn Sie Präsentatorrechte haben, sehen Sie als nächstes ein Bildschirmsymbol. Hier können Sie Ihren Bildschirm freigeben. Sie können auswählen, ob Sie den gesamten Bildschirm, eine Anwendung oder einen einzelnen Tab freigeben wollen. Ich wähle jetzt einmal eine Anwendung aus, und zwar eine PDF, das ich bereits vorbereitet habe. Die Bildschirmfreigabe eignet sich besonders für diverse Anwendungen, die keine Präsentation sind, denn Präsentationen können Sie auch über die Aktion starten. Wenn Sie wieder darauf klicken, beenden Sie die Freigabe wieder. Über das untere rechte Icon können Sie die Präsentation wiederherstellen. Diese hatten wir ganz am Anfang der Konferenz minimiert und so können wir sie jetzt wieder groß machen. Jetzt möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie diese Präsentation in der Mitte durch Ihre eigene Präsentation ersetzen können. Dafür gehen Sie, wie gerade besprochen, auf das Plus und wählen Präsentation hochladen aus. Es öffnet sich ein neuer Bildschirm, in dem Sie per Drag and Drop Ihre Präsentation hineinziehen können. Alternativ können Sie auch über den Explorer die Datei dann aussuchen und auswählen. Ich ziehe jetzt meine Präsentation hinein und diese wird mir nun angezeigt. Sie ist bereit zum Hochladen. Bevor ich sie aber hochlade, möchte ich Ihnen noch erklären, was die Icons daneben bedeuten. Mit dem ersten ähm, Symbol können Sie auswählen, ob die Präsentation heruntergeladen werden darf. Das heißt, wenn ich draufklicke, ist es nun grün und die Teilnehmenden des Meetings können diese Präsentation, wenn ich sie anzeige, direkt runterladen. Das nächste Symbol ist ein Kreis mit einem Häkchen. Hier wird angezeigt, welche Präsentation aktuelle Meeting angezeigt werden soll. Das heißt, vorher hatten wir diese Default, also die Standardpräsentation. Wenn ich diese wieder haben möchte, kann ich dort ein Häkchen setzen oder, da ich gerade meine aktuelle Präsentation zeigen möchte, setze ich das Häkchen wieder bei mir. Wenn ich die Präsentation nicht mehr im Big -Blue Button benutzen möchte, kann ich sie über dieses Mülleimer-Symbol löschen. So, nun möchte ich diese Präsentation hochladen. Das mache ich oben rechts über den Hochladen-Button. Die Seiten werden einzeln verarbeitet und direkt angezeigt. Diese Sicht ist nun für alle Teilnehmenden im Meeting sichtbar. Ganz unten in der Präsentation finden Sie nun die Navigationsleiste. Hier können Sie zur nächsten Folie wechseln, eine Folie direkt auswählen oder auch zur vorherigen Folie wechseln. Auch können Sie hier einstellen, wie groß die Präsentation angezeigt werden soll. Das heißt, Sie können hineinzoomen, hinauszoomen, Sie der Breite anpassen oder auch im Vollbildmodus darstellen. Wenn Sie Ihre Präsentation zum Herunterladen verfügbar gemacht haben, sehen Sie in der unteren linken Ecke ein Download-Symbol. Wie Sie sehen, wenn ich mit der Maus über die Präsentation fahre, sieht man einen kleinen roten Punkt direkt neben meiner Hand. Dieser rote Punkt ist auch für die Meeting-Teilnehmenden sichtbar. So können Sie direkt zeigen, über welchen Teil der Präsentation Sie gerade reden. Wie Sie die Whiteboard-Funktion in der Präsentation nutzen können, Umfragen erstellen und Kleingruppenräume verwalten wenn wir Ihnen vertiefenden Videos zeigen. Ich möchte Ihnen zum Abschluss nur noch zeigen, was sich hinter dem Drei-Punkte-Menü in der oberen rechten Ecke verwirkt. Hier können Sie Ihr Meeting als Vollbildmodus darstellen lassen oder noch erweiterte Einstellungen öffnen. Beispielsweise ist es dort möglich, audio für chat zu erhalten oder auch die Sprache von BigBlueButton zu ändern. Am wichtigsten ist es jedoch, dass Sie hier die Konferenz beenden können oder sich direkt aus BigBlueButton ausloggen. Ich wähle nun mal die Konferenz beenden aus, da wir jetzt hier am Ende des Tutorials sind.